Herzlich Willkommen an der Regenbogenschule. Heute möchten wir euch unseren Neubau vorstellen. Nach circa zwei Jahren reiner Bauzeit sind wir in unser neues Gebäude eingezogen. Es ist sehr hell und offen gestaltet. Die Flure laden ein, dort in Ruhe zu arbeiten oder sich zum Beispiel in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit Freunden ein Buch durchzulesen. In jeder Klasse finden wir eine Whiteboard-Tafel mit Beamer wodurch die Kinder ganz neue Wege des Lernens erleben können. Durch die iPad-Koffer haben die Kinder ebenfalls die Möglichkeit, im Unterricht einen kompetenten Umgang mit den neuen Medien zu erlernen. Gesundes Obst und Gemüse darf beim Arbeiten dann natürlich nicht fehlen. Die Klassenräume sind mit hellen Holzmöbeln ausgestattet und die Stühle lassen sich individuell auf jede Körpergröße verstellen. In jedem Stockwerk gibt es einen Inklusionsraum, der von zwei Klassenräumen aus begehbar ist. Über den breiten, hellen Flur gelangt man in die insgesamt drei Etagen. Unsere Touchscreens ermöglichen den Kindern ein besonderes Erlebnis. Dies haben sie beim Lernen aber auch der Spaß darf nicht fehlen. Unser Neubau verfügt über einen behindertengerechten Aufzug. Im obersten Stockwerk hat man das Gefühl, mitten in den Bäumen zu sitzen, da lässt es sich schon leichter lernen. Auf jeder Etage gibt es für die Kinder eine Mädchen- und eine Jungentoilette. Wir verfügen ebenfalls über eine behindertengerechte Toilette. Wir freuen uns, euch in unserer bunten Welt unter dem Regenbogen begrüßen zu dürfen.